Hast bestimmt auch schon andere beim Bauchtraining gesehen, die gedacht Oh mein Gott, das tut ja weh, wenn ich da nur zugucke. Vielleicht waren einer dieser vier Fehler dabei die häufigsten Fehler beim Bauchtraining. Guckt da gerne mal in das YouTube-Video rein. Vielleicht ist aber auch ein anderer Fehler dabei gewesen und grundsätzlich gilt: Check yourself before you wreck yourself. Also, wie der gute Ice Cube schon wusste, das heißt, check erstmal, ob du vielleicht, vielleicht auch einen Fehler da machst, weil. Andere nach Fehlern absuchen ist einfach, aber wir können auch mal gucken, ob wir das überhaupt richtig machen, bevor du dich vielleicht sogar kaputt machst durch diesen Fehler. Deswegen Lass uns das mal anschauen, ob dieser Fehler bei dir zutrifft und dazu gucken wir uns diese eine Übung an. Was könnte bei dieser Übung der Fehler sein? Da fällt ein Fehler ganz auf. Eins, was mir bei der Übung aufgefallen ist, sehe ich häufig, dass die Leute diese schnellen Bewegungen machen, ist, es ist zu viel Schwung drin. Und zu wenig Anspannung der wirklichen Zielmuskeln, die man eigentlich trainieren will. Deswegen macht es Sinn, so wie ich es in dieser zweiten Variante zeige, dass du aktiv und richtig in die Rotation reinkommst, damit du auch wirklich die schrägen Bauchmuskeln erreichst und dass du auch wirklich die Muskeln erreichst, die du wirklich trainieren willst, und nicht einfach irgendwas machst. Deswegen such dir effektive Bauchübungen. Wenn du ein paar mehr von mir vielleicht mitbekommen willst, dann abonniere auf jeden Fall mal den Kanal und aktiviere die Glocke da unten bei dem YouTube-Account oder guck gerne mal beim Instagram-Account rein, da stelle ich eigentlich auch mal spontan viele Videos rein, wo du einfach dir Inspiration holen kannst. Bis dahin, bleib sportlich, ich tue es auch, bis dahin, ciao!